Hier ist doch ein Tisch, den können wir auch noch benutzen. Hm. Dann werde ich mal gucken. Ich gucke mal die komplett L komplett lösung. Ob das vielleicht doch irgendwie möglich ist. Das ist ein großer Topf. Die können wir mal nicht pflücken. Jetzt haben wir dieses haben aber Ach, nett <lacht> kommt sie durchs Bett gebackt dann können wir die haben irgendwie entfernen und ihr Topf leeren das ist eine große Pflanze hm. Das geht nicht. Okay. Die Komplettlösung sagt auch, oh, dass das Leichtste das ist, das einmal von, von Timothy zu kaufen. Das ist jetzt gerade ein bisschen lästig. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir nochmal hin und her reisen. Schnelle reise lade -Screens. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, meine Biskuit. Ich habe gehört, dass Sie mit Clementine Schmetterlinge... Hallo, ich bin gleich für Sie da. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Lustgrasstamm. Lassen Sie mich hoffe, bitte das wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Da steht Pflanze und Ernte. Es also hilft das nicht. Immer wie? Wir müssen warten, bis wir Bitte, das Ding schauen Sie sich in Ruhe um. bekommen. Aha, bei Wälzer und Schriftrollen Miet mhm. Schrift bekommt man da. Sachen. Ich habe schon mein ganzes Geld ausgegeben für unnötige. Keine so. Angst, geht Ich finde schon eine Lösung. Ja, das yes, machen wir auch nochmal. Aber in der Aufnahme. Katze. Ich habe den Auftrag, jede Katze zu streicheln. Das ist praktisch, weil ganz am Ausgang Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Schneidestation, Station. fünf kleine Töpfe, warum man nicht mittelgroße Töpfe pflanzt durch mit zwei großen Töpfen, genau das brauchen wir. Wie sie bei das, das, das Geld bekommen sollen? Äh, ja. Ein Vergnügen mit ihnen Geschäfte zu machen. Verkaufen. Hoffentlich nicht das, was ich trage. Wenn ich das uns wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Nee, habe ich ja nicht an. Okay. Verkaufen Schauen wir alles. mal an, was wir haben. Das wird nicht reichen. 3000 hm. brauche ich dafür. Oh Gott, ist das lachhaft. Ich meine, die Tausend habe ich hingekriegt. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Oh Mann. Wir ja nur das eine Ding. Nun, da müssen wir unseren Tatsächs verkaufen oder scheinbar nicht. Gut, dann merken wir uns mal, dass das 3000 kostet. Das Rezept dafür und dass das hier gibt dafür habe. Auf geht's nach Hogsmeade. Komm ich wieder hier. Revelio. Hogsmeade. das einzige echte Zauberdorf in Großbritannien. Ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Gottschöne ab der dritten Klasse. Gut, dann machen wir mal, lassen wir die Aufträge erstmal Das wird es vielleicht nebenher belegen. Schafsaufgabe lösen wir später. Und hier brauchen wir jetzt irgendwie das Gras noch. Das machen wir sobald wir... Sobald wir 3000 haben. So, ganz weit oben. Hauptquest machen wir damit weiter. Da sind wir hier schon richtig. Können wir hinfliegen. Super, den, den müssen wir mal in der freien Wildbahn und dann können wir den einsammeln. So, auf geht's. Die Hexe auf dem Besen. Hi, hier ist ein schönes Plateau. Das ist gut, Plattform. Da waren ein paar Gegner. Die sollen mich jetzt nicht jucken. Den Zugriff. Ist sehr interessant. Dann halt zu Fuß. Was haben Sie jetzt? Vor? Und da wären wir. Pst, hier drüben, leise. Ich sehe dich dann vor mir. Gut, dass dich meine Eule Pst, erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Natty, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem hm. du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Ruck der Brief ist der Beweis, den Jetzt. Officer Singer braucht. Okay. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, Ach, um an ihn heranzukommen. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Na dann, let's go. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Hallo ist schließlich. Ach. Ich mähe, das ganze, mä mähe die ganze Armee nieder. Lautlos. Lautlos ist nicht meine Taktik. Wir stürmen einfach auf 3, 3, 2, 1. Und alle werden gemetzelt. müsste doch noch diese hübschen Pflanzen haben. Doch, aber den Trank ja eher. Hm, was das wohl ist? Na, das war Vielleicht etwas mit mehr Kraft. Das Okay, da brauchen wir jetzt. Das hier. Ne? Das ist recht wohl dafür noch nicht. Mhm, fingerlose Jägerhandschuh. Na, lieber nicht. Hätten können und verkaufen können. Ich doof. So, wie komme ich in da jetzt hoch? Draufstellen und Vingadium Leviosa. Leviosa. Ja, nicht. Das macht mal gar keinen Sinn. Also, wir sind nicht lauer Kraft, das war hier. Mit Fahrten hoch können. Tja... Die Ender würde du doch nicht reichen yeah Nö, so nicht. Das müsste aber jetzt hingebaut haben. Ach, ich bin doch blöd. Wenn gar nichts mehr hilft, haben wir doch jetzt... Ah, ich kann nicht fliegen. Das ist ein Problem. Wir klimmen die Festungsmauer. Aber wie? Ich kann wohl schlecht auf mich selbst... haben wir Bengarion plus Arresto Momentum Das könnte eine Möglichkeit sein Ja, wie kommen wir denn daran? richtig eine gute Idee. Ich glaube Sonnenschutzbrille. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Falls uns noch nicht jeder gehört hat. Na das ist blöd. da nicht durch. Sackgasse, es muss einen anderen Weg geben. Genauso müssten wir das Rätsel. Einfach mal zum Fenster. könnte das Tor hochziehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber Ihr schwachkampf hört einfach nicht zu. Schiebt, das Tor springt, es nicht, es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, das ist euer Ende. Aha. Ich würde mal sagen... Das? natürlich nicht. Hm. Das müssen wir permanent umbehalten. jetzt oben oder was? Nee, das ist ja klar. Das Haupttur ist offen. Verdammt. irgendwie Trinko. Wenn man irgendwas darunter stellen würde. Das sind nicht. Anläufe gebraucht. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. dabei. <lacht> <lacht> <lacht> das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Hallo und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Kein Problem. Ich mache es weg. Ah. Hippogreif. Yeah. Ich werde doch den Hippogreif zufrieden. Kennst du diesen Hippogreif? Du das, Na gut. Neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Mach okay? das. Okay. Das ist unsere Chance, los! Ah, verdammt. Ist so viel zu Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Irgendwo. <lacht> ähm, ich hoffe, Nati hat keine Probleme. Die kommt schon klar. Dach. Nicht gerade der sicherste Ort. Was hast du erwartet? durch die mauer durch wie sollen wir das da rauskriegen das so, die drehen und dann ja irgendwie so durch einmal umdrehen dass das so steht und dann ja und jetzt hier durch Es ja, sieht schlecht aus. Passt das da irgendwie durch? Nee, sehe ich nicht, wie das ging dann. wenn ich das gewusst hätte dass das ist da leer ist <lacht> next for the moment AQ! Ich hab das aber lieber hier Geht, wir gebrauchen. Ich habe <lacht> ein Hund. Immer kriege ich die langweiligen Aufgaben. Jetzt wird's spaßig. Ja. Ein Trenn ist ganz schön unbeständig. Wachstell. Nicht dein Bestes. Komm, Confringo. Du wirst schon bald am Ende sein. Hat das weh getan? Ein bisschen, so, nicht viel. Ein schwarzer Malger weniger. Ich sehe es schon, irgendwann werden wir die nächsten alomora stufen brauchen. Wir können die Quest mit den Demigals morgen nicht ewig vor uns entschieden. So, man muss das mal in der Aufnahme machen. Außerhalb des Teams. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Was ist sie so schwer. Rivelio. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Das wollte ich auch gerade sagen. Seid mal, der meine Lektion zu erteilen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich auch nicht. Hallo Moura 尾尾尾 Das Dach ist unser Ziel. Das ist schon mal hier mal nach. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? es gehört dir sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und das hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit zwei Wochen hier sind. Manfred. Ah. Ein Schal. Das ist alles irgendwas und Gut, was ich hier versteckt hat. Die Bundesmühle. Der Schal ist ein Upgrade. Oh. Okay, das ist der Schal, den wir schon, <lacht> dessen Outfit wir schon freigeschaltet haben, das ist faszinierend, und da ist das nicht, sieht so aus. Alles ist gut. Ach, schön ist oh, Und ein. Ah, seid ihr. Ein zweiter noch. Komm! Hallo, Humor. brennt schon wieder. Ach, hm. Wer fliegt hier auf welchem? Ähähähähm Ich wieder rennt's nicht gut. Ach Achso, sie fliegt nicht drauf. Na ja, doch jetzt.